Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Escape Evil Mom... Obi? Oh yes. Wie war der Name? Irgendwie sowas. <lacht> irgendwie sowas. Ja, die Story habe ich jetzt mir schon wunderschön durchgelesen. Wir chillen hier gerade auf unserer Couch viel zu nah an unserem fetten LG-Flat-Screen-Monitor. Vor unserer Xbox One, das ist eine Xbox One S, wie nennt man die Konsole? Ich habe da den Durchblick verloren. Irgendwie sowas, One S, One X, irgendwie sowas. Vor unserer Xbox One irgendwas und tja, Jailbreak geht nicht mehr. Wir haben die Verbindung verloren. Aber warum hat er zwei Xboxen? Ich will auch zwei Xboxen. Was, hat zwei? Wo ist die zwei? Ja, da ist eine und daneben ist die zweite. Ich sehe nur eine. Wie, du siehst nur eine? Ich sehe nur eine Xbox. Bin ich blind? Oder? Ich, ich schicke jetzt einen Screenshot. Okay. Ähm, das sind eindeutig zwei Xboxen. Dann weißt du offensichtlich nicht, wie eine Xbox aussieht, Rolox Felix. Die Xbox sieht doch nicht so aus. Doch, die hat eine Hälfte, da steckt man das Spiel rein und eine Hälfte, da wird die Luft rausgepustet. So sieht die Xbox aus. So eine habe ich im Schrank stehen. Oh, das ist aber dann eine ziemlich große Xbox. Ja, das ist eine ziemlich große Xbox. Ach so. Oh, okay. Ich dachte, das wäre einfach nur eine gewesen. Naja, eh, okay. jeweils eine. Na gut, auf jeden Fall, unsere Mutter kommt hysterisch in das Zimmer und schreit, Du spielst so viel Roblox! So klingt meine Mutter auch immer. Wenn sie mir das Internet rauszieht. Jeden Tag. Meine mein Hustle schreit genauso rum. Und wir das müssen jetzt ist. aus dem Haus unserer Mutter entkommen. Also los, ja. rüber über die Xbox-Controller. Wir Mutter haben keine was steht da. I love Roblox. Ich liebe Roblox auch, ja. Die alle. Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind Lava-Parts. Das, das haben wir. Ich glaube, unsere Mutter ist verrückt. Ist sie hat im Flur Lava ausgelegt. Und Türen zugenagelt, was? Nein, wa warum macht unsere Mutter das? Oh ne. Warum, warum hat die Mikrofone hier? Links oder rechts? Ja, warum sind hier große Mikrofone? Wir müssen hier yes, rüber. links. Dann bestimmt hier oh. ah, Ich, ich habe hab nicht geschaut, wo du, du bist in die Mitte. Ja, ich brauche voll lange zum Respawn. Would you like to skip this stage? Nein. Okay, welcher ist es? Es ist rechts und dann nochmal rechts. Dankeschön. Ich muss erstmal warten, bis ich respawn darf. Nein, ich will nicht die Gravity Coil. So, rechts. Und <lacht> Dann nochmal rechts. Dankeschön. Genau. Sicher, dass das Mikrofone sind, die pink werden... Na, egal. Kann man wirklich nicht durch die... Man kann nicht durch diese Türen durch. Okay, dann gehen wir hier lang. Und, dann und hier, lang hier lang. und das sind Fernseher. Ist das der Garten? Warum sind hier so alte Röhrenfernseher im Garten? Ja, du weißt schon, das ist die Mülldeponie im Hattest Garten. du eigentlich oh. schon mal so einen Fernseher oder bist du zu jung dafür? Ich hatte so einen Fernseher, natürlich. Das war mein erster Fernseher. Ein ich hatte so einen, dass ich war so stolz auf das Teil. Ich hatte so viel Spaß damit. Ach, also, du hattest selber einen? Ich hatte nie selbst einen Fernseher. Ja, das, das war das krasseste, was ich je hatte. Ich hatte einen eigenen Fernseher und später eine Playstation 2 und das war meine Kindheit. Rollenfernseher eine Rollenfernseher Playstation. Bist du schon vorgerannt? Ah ja, bist ich du. Ich bin einfach durchgerannt. Ich okay. bin einfach über die ja, wir können uns noch ein bisschen mal hier über die Stages unterhalten. Unsere Mutter hat hier ziemlich große Pflanzen. Und das wir müssen jetzt in die hm. Höhle hinter unserem Garten, okay? Oh, scary. Hä, ich bin gestorben. Was? Okay. <lacht> ich weiß nicht, an was du so gestorben sein könntest. Warte, ich Aber geh nochmal rein in die... Hä? Warte, okay, warte. Ich muss das nochmal über die Pflanzen rüber schaffen. Augenblick, wir haben es bald geschafft. So, ich gehe da jetzt rein. Bist du wieder gestorben? Ja. Ich bin wieder Hä? gestorben. An was stirbst du da? Ich muss nochmal über die Pflanzen rüber. Du bekommst nicht mal den Checkpoint. Ja, yeah, ich bekomme nicht mal den Checkpoint. Gibt's da überhaupt einen Checkpoint? Ja, ja, direkt. Zwei Meter dahinter. Okay, ich bewege mich nicht, sobald. <lacht> <lacht> was habe ich falsch gemacht. Oh nein, okay. Leute, ich schaffe das. Noch ein Versuch. Warte, ich, ich mache mit Shift-Lock und dann direkt in die Richtung. Ja, ich ja, weiß Mann. nicht, was ich vorhin falsch gemacht habe, aber. Alles klar, wir haben natürlich in der Höhle unter dem Garten unserer Mutter Lava. Und wir sollten die Lava nicht berühren, sagt er uns. Es ist unsere Mission eigentlich jetzt das WLAN wieder anschalten oder vor unserer Mutter entkommen? Ich, ich weiß es nicht, was die Story dahinter ist. Ja, aber oh, hier, wir skippen. Okay. Darf ich das Nein. überhaupt skippen? Stage 7. Ich wette, ich wette, das ist so eine Obby, bei der man Stages nicht skippen kann. Ja, Nein, kann, kann man nicht. nicht. Okay, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Den ganzen Weg. Den ganzen Weg zurücklaufen. So, und jetzt oh habe ich die nächste Stage. Das, nee, das konnte nicht das Problem gewesen sein, weil da gab es ja keine, keine Checkpoint. Aber was ist mit unserer Mutter los, dass sie hier Lava unten hat? Okay, go through here, natürlich, wir gehen hier durch. Okay, wir müssen unseren Kopf unter, unten halten. Was für Leaks? Wo kommt die Lava her? Wir sind unter dem Haus unserer Mutter Ich hab deinen Kopf unten Kopf unten halten Kopf unten halten. Ah ja, K warte, Kopf unten halten Ja, Warte oh, Genau. Ah. So. Okay, oh, dann rein Wind in den Vent Und jetzt sind wir noch ich tiefer Warum ist in der Höhle unterm Garten uns, des Hauses unserer Mutter Noch ein Vent Weißt du, Luftzirkulation und so Ich versuche ja mir ja das gerade vorzustellen <lacht> das, das passt schon so alles Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe, das ist so eng Ich werde voll klaustrophobisch, hallo da Ich gehe nicht oh. first person oh. Leute, go around the stream Okay, wir gehen außenrum Wir dürfen wir mal nicht rüberspringen, springen, sondern außenrum ah, ha, ha. Peinlich <lacht> Er ist gesprungen Oh, Ich bin auf dem Bett gefallen, ich bin tot ja. So, dann muss ich wohl doch rumdumm gehen Ich will nicht rumdumm gehen Du musst Und dann müssen ja. wir hier wieder hoch oh. oh, hier hochklettern, oh yeah Ich bin ah, runtergefallen, Bin ich tot? Bist du tot? Ich bin to ja, Hä? Hä? Warum stirbt um? man hier immer? Ich weiß nicht, woran ich gestorben bin ich bin vorhin auch irgendwie so an nichts gestorben, so ist das wohl. Übrigens, Roblox Felix... Ah, schon wieder! Ist irgendwo ein Killpart in der Wand. Die Obby ist so gut. Ich werde aber okay. reingucken. Du schaffst jetzt das schon, du. Roblox Felix. Ich nehme ein bisschen Abstand. Äh, jetzt. Ja, ja ist es geschafft! Und ja. Überraschung! Irgendwo hier in der Nähe des Hauses unserer Mutter ist unterirdisch, I guess, Säure. Und schwebende Kisten ja. über der Säure. Das ist so eine Säureablagerung, weißt du? Ja, so ein okay. Säure-Endlager für das, was unsere Mutter so aussondert. Und die Kopfhörer, die sind natürlich auch hier. Ja, nice Headphones. Nice. Das sind die neuen Beats. Genau. Ist das noch so in, dass man so Beats-Kopfhörer hat? Ja, Beats bei Ricky. <lacht> Be Beats bei Ricky, genau. Oh. Und jetzt... Oh. Nein, ich will nicht in den... Nein! Wir wollten doch von Ach, unserer Mutter... In, okay. Ich, ich. Okay. <lacht> Natürlich, das gehört zu jeder guten Roblox-Obby dazu, dass man erstmal aufgefressen wird. Jetzt brauchen wir gleich nur noch, nachdem wir durch den Magen durch sind, die Rippen wieder hochklettern. Und dieser Salat, mhm. der sieht mir viel zu realistisch aus. Guck dir das mal an. Oh ja, der ist also, widerlich. Wirklich Hä, wie habe ich das Nö. überlebt? Ich, keine Ahnung, die Dinger kühlen dich gar nicht. Oh, okay. Aber dafür gilt, wir man, stimmt man einfach manchmal an nichts. Was ist das hier? Ist das glaub, jetzt das die ist der, der, der Dünndarm? Das ist der Dünndarm? So also sieht ein Dünndarm noch aus, oder oh. nicht? Ja, nein, das ist jetzt... Das ist der Dickdarm. Okay, das ist der Dickdarm. Wir sind im oh Gott, ich <lacht> rieche es. Nee, ich rieche es doch Oh mehr nein, mehr. du hast es berührt. Aufregen. Ekelhaft, fass mich nicht an. Ich, ich bin nicht ekelhaft, komm her. Nein, komm her, Anton. Komm. nein. <lacht> Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ganz schnell, ganz nee. schnell, ganz nee. schnell, ganz nee. schnell, ganz nee. schnell, ganz schnell. Jetzt werden wir ausgebieden. Nein! Ich falle, oh, ich muss da links mal. nach... Okay, ich überlebe es ich nicht. Also das ist so die unspektakulär. Ich gehe einfach nur runter, ich falle nicht mal. Digga, wie, wie tief müssen wir denn durch den Darm? Warum Was ist das ist für ein der Darm? Kampf? Der dünne Darm war so ein kleines Stückchen, der dünne Darm. Ja. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wo bist du eigentlich? Ich musste den ganzen Weg gehen, weil ich nicht fallen <lacht> konnte. Oh, jetzt sind wir. Ach nein Ach so, wir sind in Oh mein Gott, da ist uh. unsere Mutter oben uh. Okay Lass es weitergehen Das hat unsere Mutter mit uns angestellt Nimm den Checkpoint mit, wichtig uh. Okay, was? Okay, die ah, Toilette liegt Natürlich liegt die Toilette ja, aus natürlich. Kennt man doch Oh nice, you found Alles klar was, was ist unsere Mission? Ich weiß es nicht Warum haben wir uns überhaupt essen lassen von der Mutter? Ja, und. Uh, uh. Ich will das oh, nicht will, Ich will Tür. nur ein Jailbreak spielen Roblox Felix, wir müssen hier raus yeah, wir, wir, wir gehen hier raus Na, Na wir gehen schon. hier raus Komm Ganz normal ist das, jetzt ein, ist, ist das jetzt ein Mausloch oder was? Das ist ein Mausloch, ja oh, Nein, ich will jetzt nicht wieder von der großen Ratte gejagt werden Wie dick ist eigentlich die Wand in diesem Haus? Ja, ich weiß auch nicht Dieses Haus macht gar keinen Sinn Na, Wir ähm, springen einfach wenn wir wir ja. gehen, Über die Mäuse springen wow. Ja, easy Gar ja, kein Problem, ah, ich oh, nur Lappenstern hier ja, ich sterbe doch nicht an ein paar Mäusen. Ja, genau. oh, oh, oh. Und da ist der Käse. Ja, jetzt müssen wir auf den Käse. Ja, ich wusste nicht, dass hier kein Boden mehr ist. <lacht> das sieht man doch. Ich das hat das ja alles Ja, ja, ja. So Roblox Felix, wir müssen jetzt kurz einen Moment innehalten. Okay, das reicht. <lacht> Lass uns weitergehen. Oh. oh, wo sind wir? Sind wir jetzt, jetzt sind wir in Haus? Vor allem, wo, wann wurden wir eigentlich geschrumpft? Ich glaube, als wir gegessen wurden, wurden wir geschrumpft und ach, keine, jetzt ah, keine ah, Ahnung. Sind wir Ey, wir, wir haben es geschafft. Und unsere Mutter ist eingesperrt und traurig. <lacht> <lacht> you win, Sad Smiley. Was für you win? <lacht> ah, Mutter, haha. <lacht> wir, wir gewinnen gar nicht. Wo ist mein Jailbreak? Ich wollte Roblox auf meiner Xbox spielen, hallo? Natürlich gewinnen wir. Wir haben den Kuchen, den Regenbogenkuchen. Ah, der ist auch geil. Nee, Ich finde sowas absolut ekelhaft. Ich würde nicht essen, weil äh, ich habe das irgendwie das Gefühl, der Kopf von unserer Mutter. Und unsere Mutter will uns <lacht> nur Böses. Die hat uns vorhin ausgekackt. Genau das. Ja, Okay. Das war's dann mit der Obby. Ich hoffe, Hobby. es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und abonniert Roblox Felix. Mich please auch. Please, please, Anton. Please. Okay, das war's dann mit dem Video. Bis dann und ciao.